Also hier stehen wir jetzt vor der Skulptur Der butt im Griff von Günther Grass. Dies zurückzuführen auf sein literarisches Werk Der butt und wurde auch von ihm gestiftet. Die gerade gezeigte Skulptur steht im Innenhof der Kirche, die ihr hier auch im Hintergrund seht. Das Besondere an der Kirche ist, dass sie keine Kirchtürme hat. Das liegt daran, dass sie immer Teil des ähm, Klosterordens war und deswegen das ist es ein Bettelorden gewesen und deswegen keine Kirchtürme. Nachdem die Kloster... Zeit geendet hat, wurde sie zum Teil der Sub, die ihr auch ja schon kennenlernen werdet, auf der Campusführung und dadurch, dass die immer weiter ausgebaut wurde, nahm sie am Ende das komplette Gebäude ein, also gar keine Klosterräumlichkeiten mehr, die zur Verfügung gestanden haben.